Was ich auch sehr interessant fand, ist, dass, dass es überhaupt kein Widerspruch ist Ökologie und äh, Wirtschaft. Also dass es durchaus auch Unternehmen gibt, die ökologisch arbeiten und, und auch der Börse sind, die man auch so unterstützen kann. Ähm, das hat mich dann da auch äh, angesprochen. Also ich schaue, ist das, ist das ein Unternehmen, das in die, Nachhaltigkeit, äh, die Nachhaltigkeitskreise gehört? Ist das der Grund, warum du die beiden Aktien gekauft hast? Warum weisst du noch, warum du es gekauft hast, Schneider Elektrik? Ähm, also, du musst mich jetzt natürlich korrigieren, weil, weil ich ja noch etwas Laie bin in diesem Sinne. Aber ich habe die gekauft, genau. weil, weil die kombinierte Strategie hier äh, anschlägt, sozusagen. Also, das ist, äh, die haben Im kombinierten äh, äh, Vergleich sind sie sehr stabil. Mhm. Ähm, ich habe dann gemerkt, ich bin dann doch eher ein auf Sicherheit aus. Also eine Aktie, die wo, wo jetzt äh, geringes Wachstum hat, ist mir sympathischer als eine, die wo, wo nicht sicher finanziert ist. Das habe ich gemerkt. Ja, okay. Also das Wachstum ist weniger ein Problem als ja. finanziert <lacht> oder unsicher finanziert. Ja, also dort habe ich gemerkt, bin ich dann doch eher. Ähm, ich möchte mich ein bisschen entspannen, also, dass es schwankt, stört mich nicht so. Aber wenn ich sehe, dass es hat einen großen Unsicherheitsfaktor in der Finanzierung dann, dann hat mich das abgestoßen. bisschen also, Ich habe gemerkt, das Ganze ist auch sehr fest mit menschlichen Gefühlen verbunden. Oder? Du bist dann gerade mit deinen Ängsten konfrontiert und, und, und, und lernst auch recht viel über, über dich selber, wie du funktionierst. Oder? Eben, einerseits bin ich bereit, einen gewissen Betrag pro Monat durchaus für das, auszugehen und in dem Sinne, muss man ja sagen, abzuschreiben, oder? Du musst eigentlich so ein wenig ja, auf die Seite davon. legen, also, du, du musst du trennst dich davon, ja. also das ist ein Abschied von einem gewissen Betrag und auf die anderen Seite ähm, bist du dann gleich, mir so ein bisschen ängstlich hinten rein, es ist wie wenn dein Kind zuerst mal allein einen geht, oder? Yeah. Du, du gestehst ihm das zu, aber du schaust dann gleich, aus dem Fenster also bei den ersten <lacht> paar hundert Metern. Ähm, und jetzt gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass, dass mich eigentlich Spekulieren doch auch interessiert. Weil das, was man da macht, nämlich Aktien kaufen und halten, ist auch in diesem Sinne, ich sage jetzt mal, ein bisschen banal. Oder? Also, du aufgrund von einer Empfehlung kaufst sie und haltest sie, bis der Herr Stern abratet in seinem Newsletter abratet. Ja, es ist, ist banal und manchmal doch die hohe Kunst. Oder? Es gibt Sachen, die schwierig sind äh, zu halten. Und was ich trotzdem auszahlt, so langfristig Nein, zu halten. Also, Es ist sehr auf Langfristigkeit ja. ausgerichtet. Also, Aber wenn, ich bin... wenn du dir vorstellst, das ist, eine, ist, ist deine Firma, dann willst du sie abhalten. Natürlich. Es wird ja auch deine Firma. Ja, es, es, zu einem gewissen Teil. Aber mich würde es natürlich interessieren, was bietet mir. Äh, das Thema Börse noch, was kann ich noch ja. machen, das vielleicht ich sage jetzt mal, ein bisschen tagesaktueller ähm, sich abspielt. Was ich ja nicht will machen will, du hast ja explizit abgeraten, ist jetzt jeden Tag schauen, wie sich das Zeug entwickelt. Oder? Weil ja. ich, mal wird es runtergehen, mal wird es hochgehen, das macht ihn nur nervös. Aber es gibt Dinge, die ich am Tag X kann sagen kann, das ist mir 200 Stutz wert, dass ich am Tag X plus 7 vielleicht 250 daraus gemacht haben und das wieder rausnehmen kann. Also etwas viel Kurzfristiges. Hast du das gefunden oder ist das eine Frage an mich? Das ist eine Frage an dich. Um, wenn ich es gefunden hätte, käme ich ja nicht drauf. <lacht> das wird sicher passieren. Also ich denke, wenn du dich jetzt wirklich jeden, Moment, jeden Monat einmal mit dem Thema befasst, yeah. äh, was für eine Investition du willst machen willst, dann wirst du auch sehr viel Know-how über die Aktien äh, aufbauen. Mm -hmm. Und du wirst dann plötzlich eine Aktie sehen, die wo findest du, das jetzt auch gut oder? Und dann äh, kann ich mir gut vorstellen, dass du sagst, ähm, ist es ist zwar ein bisschen riskant, ist vielleicht eine neue Technologie, mhm. vielleicht etwas, wo die Leute nicht daran glauben, weil sonst wäre es eigentlich ja, gar nicht günstig zu haben, oder sonst wäre es ja. bereits teuer. Ja. Und dann würdest du dir sagen, gut, da investiere ich jetzt, und dann kann es durchaus sein, dass du recht hast. Und dass die Aktie stark im Preis steigt und dass dann der Punkt kommt, wo du sagst, ich habe genug verdient, jetzt gehe ich wieder raus. Okay. Also ich denke, das ist durchaus möglich. Ich und was, was ist genau die Voraussetzung für das? Dass ich, dass ich, wie, wie erlange ich die Fähigkeit für so eine Beurteilung? Genau, das musst du quasi wie Cola. Das ist wie laufen lernen. Okay. Also da, du befassest dich jetzt mit dem Thema und irgendwann mal kommt das automatisch. Plötzlich sagst du Und machen wir es anders. Die heutige Wirtschaft. Was hast du das Gefühl, ist die heutige Wirtschaft unterberücksichtigt berücksichtigt? Also, du, wird in Zukunft sicher mehr laufen, aber heute kümmert sich noch niemand darum. Gibt es da etwas? Ja, also ich, ich glaube, es, es wird sich schon darum kümmern, aber ich, ich finde noch viel zu wenig, nämlich die, zumindest den sozialen Der soziale Aspekt? Äh, der Nachhaltigkeitsaspekt und der ökologische Aspekt. Das sind die Sachen, die mir sowieso sehr näher stehen. Aber ich glaube, es, es wird noch wichtiger sein, äh, zu wissen, woher das Zeug eigentlich kommt, wo wir, wo kaufen, will bis an hin und das zähle ich mich auch dazu, äh, bis vor einiger Zeit ist mir quasi so fast kindlich davon ausgegangen, dass das Zeug einfach spurlos aus der Fabrik kommt, oder? Mhm. denkt das ist jetzt da und das ist ja kein Thema in diesem Sinne. Aber äh, wenn man sich damit befasst, dann merkt man oder erfährt man zum dass die Herstellung von einem Auto so viel Energie verbraucht wie ein Haushalt in zehn Jahren. Und das ist ja schon mal absurd. Also das heisst, dass äh, zum Beispiel Mercedes jeden Tag Energie für 50.000 Jahre verbraucht. Mit ihren 5.000 ein gutes Beispiel geben mit diesen Sachen also Jetzt kann du durchaus sein, dass einer auf die Idee kommt, dass das Auto viel kosten, also viel ressourcenschonender herzustellen, dass die Firma an der Börse ist. Und dass die meisten denken, ja, das wird sich nicht durchsetzen. Mhm. Und dann wirst du vielleicht alle und sagen, hey, die Firma ist schon eine Börse, die kann man relativ günstig beteiligen. Die macht ja heute schon ein Gewinn, vielleicht, wenn sehr tief Aber die hat ein Produkt, das du glaubst, wird abheben. Oder? Ja, oder wo ich auch wette, dass es abhebt. Also, das ist ja dann stark verbunden. Oder? Genau, und dann habe ich das Gefühl, du kannst durchaus in so eine Aktie investieren. Und es kann durchaus sein, dass die noch eine gewisse Durchstrecke hat und mhm. deshalb günstig bewertet ist. Mhm. Oder, oder respektive mit Finanzkennzahlen nicht gut bewertet werden kann, weil man noch keine Gewinn sieht. Ja. Zum Beispiel, ja. Oder ähm, weil sie vielleicht viele Schulden hat. Das musst vielleicht alles noch aufbauen. Du aber sehr daran glaubst. Du kennst Du vielleicht die Leute dahinter? hast vielleicht schon einen Artikel gelesen mhm. oder die Leute getroffen. Und dann kannst du in so eine Aktie investieren. Und ich würde sagen, das ist problemlos. Also, weil du ja noch andere Sachen machst. Ja.